Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Kürzlich bekam ich auf couplecoaching.de diese Anfrage. Mein Partner möchte ausziehen, um auf diese Weise festzustellen, ob die Beziehung wieder aufleben kann. Kann das eine Option sein? Diese Frage tauchte in den vielen Jahren meiner Arbeit mit Paaren immer wieder auf. Die Umsetzung dieser Entscheidung in den vielen Fällen, die ich begleiten konnte, haben mich zu einer klaren Meinung geführt. Zuerst, was heißt Trennung auf Zeit? So und so viele Wochen kein Kontakt? Nur aus dem Schlafzimmer ausziehen und jeder kann intime Beziehungen mit anderen haben? Getrennte Wohnungen, aber gemeinsame Wochenenden oder und Ferien mit den Kindern? Es gibt unendlich viele Alternativen, was Paare unter Trennung auf Zeit verstehen. Aber alle Varianten haben eines gemeinsam, Distanz in der Beziehung zu schaffen. Genau genommen, aktiven Abstand voneinander auf Zeit zu nehmen. Ich betone das Wort aktiv, weil in den meisten Fällen ein unabsichtlich gefühlter Abstand meist schon davor bestand. Was bewirkt Abstand? Es gibt dieses schöne Bild. Wenn ich fern genug bin, keine Ohrfeige mehr zu bekommen, bin ich zu weit entfernt, um gestreichelt zu werden. Wenn ich nah genug bin, gestreichelt zu werden, bin ich auch nah genug, eine Ohrfeige zu bekommen. Wir wollen alle nah genug sein, um vom Partner gestreichelt zu werden, aber fern genug sein, um keine Ohrfeige mehr bekommen zu können. Das ist leider eine Utopie. Übersetzt heißt das, Trennung auf Zeit schützt mich vor Verletzungen vom Partner. Es stoppt aber auch die Möglichkeit einer positiven Erfahrung mit dem Partner. Wenn man also auf Sicherheitsabstand geht, bleibt auch eine positive Entwicklung aus. Deshalb, wenn man nach der Pause zurückkommt, steht die Beziehung an der gleichen Stelle wie vorher. Ich spreche hier nicht von den Gefühlen, die können sich nicht nur durch andere Beziehungen oder einer Sehnsucht verändert haben. Aber das Beziehungsverhalten hat sich wahrscheinlich kaum geändert. Deshalb kommt es in vielen dieser Fälle zu einem Drehtüreffekt. Trennung, begeisterte Wiedervereinigung, um kurz darauf durch unverändertes Verhalten zueinander wieder zu einer Trennung zu kommen und so weiter. Deshalb stehe ich Trennung auf Zeit als Lösungsbuch sehr skeptisch gegenüber. Viel besser finde ich, die genau entgegengesetzte Richtung zu gehen. Wie meine ich das? Sich besonders intensiv begegnen. Miteinander herausfinden, welche Möglichkeiten in der Beziehung noch stecken. Das kann eine professionelle Beratung sein, aber meistens ist das nicht nötig, wenn das Paar bereit ist, sich aufeinander einzulassen. Deshalb habe ich das Projekt Couple Coaching gestartet. Auf der Internetseite.de erfahren Sie mit welchem Training Sie alleine oder mit Ihrem Partner sich effektiv für Ihre Beziehung einsetzen können. Dann verändern Sie hoffentlich das Verhalten in Ihrer Beziehung zueinander, so dass keiner von Ihnen beiden sich auf Zeit trennen will. Oder zumindest entwickeln Sie dadurch die Überzeugung, dass Sie sich leider trennen müssen. Und das nicht nur auf Zeit.